Moin ihr Lieben, schön, das war ja wohl ein guter Versuch. Wir suchen den Gewinner, das war ja wohl ganz so. Ähm, wie heißt er nochmal? Alter, heute ist echt der Wurm drin. Meine Lieben, schön, dass ihr am Start seid, mitten aus Hamburg. Heute gibt es das epische Duell, Döner gegen Dürüm. Und zwar nicht irgendwer, sondern Endgegner. Ich sage es euch, Batman-Dürüm, wo sie alles selber machen. Und das, ihr werdet sehen nachher, der Crepe-Teig, äh, ich mal. Die machen so einen Dürüm-Teig, das ist wie Crepe auf der Platte gemacht. Wirklich heftig. Gegen Kotolan. Und das ist nicht irgendjemand, er ist inzwischen fast in jedem YouTube-Video vorhanden. Kleiner, unscheinbarer Laden, aber alles selber gemacht. Lammspieß, Brot. Alles von Hand, Handarbeit und ihr könnt wie immer auch gerne kommentieren, wo ich noch hinfahren soll. Gerne erstmal auch in der Nähe, Hamburg, Bremen, irgendwas hier in der Richtung. Bremen habe ich auch schon mal einen Laden und wir haben da auch was Neues. Also wenn ihr reinschreibt ähm, und Bock habt auch mitzumachen, also ihr könnt auch so natürlich reinschreiben, bitte gerne. Alleine für den Algorithmus. Aber wenn ihr Bock habt mitzumachen, ich schreibe euch rein, ich, äh, ich schreibe euch danach an. Ihr könnt mir per E-Mail schreiben und ihr könnt mit in das Video rein. Das ist so ein neues Format, dann noch ein paar Worte von euch. Ja, und ich hoffe, das Video wird euch gefallen. Wir gehen jetzt los. Es geht bei Batman. Starten wir das Ganze. So, gerade an der Schanze vorbeigedüstet, das ist mir eingefallen. Das ist nicht die einzige Frage, die wir zu klären haben. Also nicht nur Döner aus Dürüm, was gewinnt, sondern auch immer noch, was ist der beste Döner Deutschlands? Und da fließt natürlich der Döner Kotolan von heute, fließt auch mit ein. Wir haben bisher den Alatürker Döner mit 8,9 ist bisher Platz 1, Platz 2 war Mustafa mit 8,5 und wir schauen. Eventuell haben wir heute den neuen besten Döner Deutschlands am Start. So, pass auf Leute, wir sind angekommen bei Bartmann. Bartmann ist wirklich absoluter Geheimtipp, also nicht mehr Geheimtipp, dass ich schon schwach sind. Sogar außerhalb von Hamburg weiß jemand, Bartmann ist heftig. Ich habe hier sogar den Chef am Start, grüß dich. Moin Moin. Ja und äh, Bartmann, hier müsst ihr euch vorstellen, haben wir haben jetzt zehn Minuten früher aufgemacht. Hier ist immer dicke Schlange, die macht alles selber, Spieß selber. Brot selber frisch, das ist wie Krebsteig ist das. Ja, und er hat mir eben schon erzählt, in der Mitte der 90er haben wir mit vier Tischen und fünf Sitzplätzen angefangen und ja. jetzt sind wir bei, glaube ich, 170 Sitzplätzen. Okay, krass, krass, also die Leute nehmen das an, die Leute merken, es schmeckt einfach heftig und die kommen wieder. Die kommen wieder, ja. Okay, geil. Dann wollen wir mal rein und wir füllen ein bisschen was ab. Jetzt geht's hier rund, Leute. Hier werden jetzt erstmal die Spieße und der ganze Kram gezeigt, wir gucken mal, wie das aussieht. Also hier werden frisch die Brote ähm, jetzt vorbereitet. Ne? Also, das ist, äh, ist das, wo das ihr Das sind denn, unsere Teiglänge. Mhm, das sind die Teiglänge. Die macht ihr dann auf diese ähm, Platten? sind das eigentlich? genau. Okay, also pass mal auf. Die machen hier, legen sie erstmal dieses Teigbärchen darauf. Das kommt auf so eine Vorplatte. So. Und dann kommt sie hier auf die Platte rauf. Zack. Mhm. Das sind die Spieße. Normalerweise haben wir ja äh, alle Spieße voll. Ne? Also ja. Hier, da, da, immer 15 äh, Kilo Spieße. Okay. Da auch. Und dann äh, wechseln ihr ja, also am Tag, glaube ich, sogar. Dreimal am Tag haben wir sogar gewechselt. Ja, okay. Also insgesamt okay. neun Hähnchenspieße und zweimal Kalbspieße. Oh, also richtig. Weißt du so im Schnitt, wie viel äh, ihr also am Tag verkauft? Vor Corona war das schon eine halbe Tonne. Was für Soße habt ihr? Äh, wir haben äh, Knoblauch, Tzatziki also ja. und äh, Cocktailsoße. Okay. Das geht ein bisschen, ne? Mhm, genau. Oh, Das riecht schon so krass, das riecht schon so ich gut. Zadziki Cocktail oder Baki? Ich nehm, äh, da nehm ich Zadziki nur. Ja. Scharf? Ähm, äh, nee. ne, ohne, ohne Scharf. Ohne Scharf. Salz? Ja, nehm ich noch auf. Mhm. Normale 4,50. 4,50. Also ihr seht, heftiger Preis. Das Fleisch eben, muss ich sagen, hat schon so krass gerochen. Also ich bin übertrieben begeistert. Mal gucken, was das bringt. 4,50, auch krasser Preis. Also für den dicken Brocken, man kann es vielleicht auf der Kamera nicht hundertprozentig sehen, aber heftig. Stein am 58, Leute. Merkt euch das, ihr werdet zum Schluss ein Urteil kriegen. Ich werde jetzt erstmal verköstigen. So, guten Appetit, ne? Danke, danke. So, erster Biss jetzt, Leute. Ich habe jemanden gefunden, der mich filmt. Also ihr merkt erstmal ganz, erster Eindruck, Leute, dieses Brot kriegt ihr ganz genau nur in diesem Laden. Da ja, merkst du sofort, auch wenn ihr irgendwo Dürüm habt, das ist so Crêpe-Style. Habe ich nirgendwo anders so gegessen und wird es auch nirgendwo anders so geben. Selbst wenn ihr mal so ein crêpe macht, nicht mit diesem Rezept, also schon mal... Also ihr kennt Leute, Bewertung, Komplettbewertung immer am Schluss des Videos. Jetzt erstmal die Fakten zu dem Dürüm. Also man muss folgendes sagen, wir suchen das Außergewöhnliche, das was es wirklich nirgendwo anders gibt und das hat dieser Dürüm. Dieses Brot, wie ein, wie ein Crepe gemacht, das hast du nirgendwo anders und das ist schon mal heftig. Diesen Dürüm oder beziehungsweise auch der Spieß, da hat sich jemand Gedanken gemacht. Der ist erstmal knusprig kross, wirklich auf den Punkt, diese Gewürze die da drin sind. Ich weiß nicht ob es Paprika ist, da ist ein bisschen Schärfe drin. Der Fettgehalt in diesem Spieß, wo das Fett einfach nur so runterläuft, das was man da drin braucht, glaubt mir, der Fettgehalt, das ist so wichtig, das ist einfach was dieses Ding auf den Punkt bringt. Ich sag nur, das ist eine heftige Leistung, ich bin gespannt in der Komplettbewertung, wie es zum Schluss ausgeht, wir fahren jetzt zur nächsten Station, das erstmal in erster Linie zu, dem, zu den Düren, natürlich Salat alles frisch, Tzatziki super, der hat mich umgehauen, kann ich jetzt schon mal sagen. So, wir sind jetzt bei Kotolan angekommen. Er sieht von außen schon unscheinbar aus, hat es aber in sich. Also, wenn ihr in Hamburg fragt, die, die sich auskennen, selbstgemachter Döner, alles selber gemacht. Der Döner, der knallt, Kotolan, auf jeden Fall auf je, jedem Zettel mit dabei. Sagt man, hast du Zettel? Ist auch egal. Aber wir gehen jetzt erstmal rein. So, so. hi, mein Lieber, grüß dich. Moin. Ja, hier geht's gut, ja? Das freut, mich, das freut mich. Wie lange hast du den Laden hier schon? Sag mal eben schnell. Wir haben seit 19 Jahren den Laden. Ja, 19 Jahren und er, und er läuft und er läuft wahrscheinlich. Ne? Das, genau. Und nur eine Sache wir haben und das ist Döner. Genau. Okay. Und was macht so dein Döner so geil? Warum schmeckt er besser unter Umständen als woanders? Das hier ist eine andere Liga. Okay. Im Sinne, alles ist Hausprodukt. Okay, geil. Geil. Das heißt Fleisch, Hausprodukt, Brot auch? Brot auch? Brot, Soßen, äh, Soßen. Wirkliche. Okay, also nichts so irgendwie von der Stange, das was man hier isst, kriegt man nur hier, nirgendwo anders. Ganz genau. Ich suche ja den besten Döner Deutschlands übrigens. Und ich bin gespannt, ob du heute vielleicht sogar davon brauchst. Oder, oder <lacht> aber viel versprechen. Also das hier ist eine Genau. Okay. Das kenne ich nicht. Ich bin, ich bin <lacht> gespannt, wir werden gleich schauen. Sagen, das ist ein Döner, den gibt es nirgendwo anders. Also, das sieht man am Fleisch direkt. Es ist, ist selbstgemacht, guckt euch das an. Also ihr dürft ihr nicht mit Hunger hingehen, weil dann packt ähm, ihr an zusammen. Das sage ich jetzt schon mal. Oh. Perfekt, das wir mal rein. Ja. Oh, Das Ordentlich Fleisch. Dann ein bisschen Avocado. Ja. Petersilie, grüne Paprika, Tomaten, ja. Die ist dabei. Und guckt euch die Tomaten an, Leute. Schön mit Petersilie. Guckt euch das gleich in Döner an. Das macht gleich von der Optik, macht das gleich viel mehr her. Es sieht gleich aus wie ein Kräutergarten. Und so muss das so. sein. Die sind nicht scharf, sondern pikant. Alles klar. Ich teile die so mit runter Ganz genau. Essen ist fertig. Also guckt euch das an. Brachial groß, brachial groß wirklich. Also das ist, äh, ist ein übelster Kracher. Menge vom Fleisch, heftig. Generell die Größe. Also das wird generell erstmal eine Herkulesaufgabe, das zu essen. Aber ich werde mich jetzt erstmal ranwagen. Dafür bis gleich. Guckt euch das an, mega idyllisch, mitten in Altona habe ich mir zusammengebastelt hier. Hier stelle ich jetzt die Kamera drauf und es wird die Bewertung geben. So Leute, für mich an der Stelle die Bewertung, ich muss nur sagen, es wird wirklich schwer, sich irgendwie noch vorzubewegen, weil alles in diesem Bereich, von diesem Essen heute und auch aller Turke in Stuttgart, das ist schwer, da irgendwie noch was Besseres zu geben. Es ist fast ungerecht, muss ich sagen. Alleine heute die Bewertung zu geben zwischen diesen Düring und diesen Döner äh, oder einen, einen besseren zu finden, ist für mich, das tat mir weh. Und meine Denkweise war wirklich im letzten Moment jetzt nochmal, mal, was kann man überhaupt besser machen? Anders kann Kannst du bei diesen Dinger nicht mehr denken. Ich gebe jetzt erstmal für den Dürren die Note. Perfektes Fleisch, wirklich. Dieses Brot, himmlisch, von einer anderen Welt. Sage ich euch so, wie es ist. Ich weiß nicht, was man großartig noch besser machen kann. Ich kann es euch nicht sagen, ich gebe eine 8,9 für diesen Dürum. Er war wirklich barbarmäßig. Damit zieht er im Ranking, Jetzt wenn man es rein mit dem Döner vergleicht, mit alle Turker gleich. Ich sehe da nichts besser, nichts schlechter. Der Döner für mich, Leute. Dieses Fleisch. Ihr müsst es so sehen. Es ist Lamm erstmal. Lamm. Man muss Lamm mögen, sonst könnt ihr es vergessen. Natürlich. Dienstag, Donnerstag ist da Lamm. Anderen Tag übrigens Kalb. Da werde ich auch noch mal hin. Ich muss dieses Fleisch erstmal erwähnen. Weil dieses Fleisch für mich einfach, es ist einfach was Außergewöhnliches. Weil ihr habt in diesem Fleisch, ihr merkt die Textur. Ihr, es ist nicht wie so ein Standard-Döner, wo ihr rein, äh, reinbeißen, das ist einfach irgendwie Fleisch. Sondern es kommt vor, es war äh, Lammkeule, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und ihr merkt richtig, wie ihr in diese Keule reinbeißt. Ihr habt das, selbst wenn da mal eine kleine Sehne zwischen ist, irgendwas, aber ihr habt das Gefühl, ihr beißt in eine Keule rein. In eine Keule. Habt das im Dönerbrot verpackt. Perfekten Salat. Salat, frisch, kann man nichts besser machen. Soße perfekt. Diese Kräuter noch da drin, mag ich auch immer sehr gerne. Brot knackig, frisch, aus noch dieser Sesam dran. Das war für mich einfach was Außergewöhnliches. Ich weiß, à la Turca war auch der Oberhammer kann man nicht anders sagen, aber ich gebe trotzdem diesem Döner sogar noch eine 0,1 punkt mehr. Wir sind also bei 9 Punkten für diesen Döner. Für mich ist es bisher der beste Döner Deutschlands, kann man nicht anders sagen. Er ist jetzt im direkten Dönervergleich für den besten Döner Deutschlands also auf Platz 1 vor aller im dürrem Dönervergleich hat er knapp gewonnen. Also in beiden Vergleichen, die wir jetzt heute durchgeführt haben, Platz 1 ist Kurtolan. Wir haben also einen neuen, besten Döner Deutschlands bisher. Haut es mir in die Kommentare, wo ich hin soll. Am besten ist erstmal hier in dieser Umgebung. Wir müssen erstmal hier alles abchecken. Auch Hamburg hat bestimmt noch was Babamäßiges drin. Auch Düren. Wenn ich Düren weiter abchecken soll, haut es rein. Wenn ihr da auch Bock drauf habt, ballert es in die Kommentare. Ja, und äh, vergesst meinen Daumen oben nicht. Vergesst äh, das Abo nicht. Glocke an. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video, Leute.